BAMF-Skandal um Projekt Paula, neue Details aus Chaos-Behörde kommen ans Licht. Bis zu 100 Leiharbeiter im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hatten nach Medienberichten über Monate Zugriff auf rund 2 Millionen Asylakten im elektronischen System Maris. Diese Arbeiter gehörten nach Recherchen der Nürnberger Nachrichten und der Welt zu insgesamt rund 350 Personen, die in den Jahren 2016 und 2017 im Zuge eines Projekts die Aufgabe hatten, die mehr als 500 000 offenen Asylanträge vorzusortieren. Ziel sei es gewesen, anschließend schneller über sie entscheiden zu können. Das Projekt habe den Namen Paula Kurz, Projekt, Analyse unbeschiedener Asylverfahren zur Lenkung der Aufgabenlast, gehabt. Die externen Mitarbeiter wurden dem Bericht nach keiner Überprüfung unterzogen. Auch ihre Qualifizierung sei mangelhaft gewesen, berichten Insider. Sollte dem sie gewesen sein, bedeutet das ein Risiko, denn die Daten, zu welchen sie Zugriff hatten, waren höchst sensible. Das BAMF dementierte dies auf Nachfrage. Eine Aussage von CSU monmeier setzt Regierung unter Druck. Das BAMF sagte dazu beiden Zeitungen, die Arbeiter hätten Einblick in das Asylaktensystem erhalten, alle eingesetzten Mitarbeitenden hatten lesenden Zugriff. Das Personal habe eine entsprechende Datenschutzunterweisung erhalten. Eine Sicherheitsüberprüfung sei nicht notwendig gewesen, da die Personen keinen Zugang zu als vertraulich oder geheim eingestuften Unterlagen hatten. Die Aussage der Behörde bringt den Zeitungsberichten zufolge die Bundesregierung in Erklärungsnot. Sie stehe im Widerspruch zur Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion von April 2018. Darin schreibe der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Mayer, CSU, Externe haben aus Datenschutzgründen keinen Zugriff auf das Asylsystem Maris. Deutschen Misstrauen Asylentscheidungen des BAMF. Drei Viertel der Deutschen zweifeln nach einer Umfrage an der Rechtmäßigkeit von Asylentscheidungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, trifft. Das ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Joghoff für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. den Befragten gaben demnach 40 an, den Entscheidungen überhaupt nicht zu vertrauen, 34 Prozent eher nicht. Im April waren Manipulationen bei Asylentscheidungen an der Bremer Außenstelle des BAMF bekannt geworden. Die Leiterin der Außenstelle soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen sie und weitere Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung. Recherchen, Bundesregierung gibt 55 Millionen für BAMF-Beratung aus. Doch damit nicht genug. Bildrecherchen zeigen nun dass das BAMF seit Jahren eine millionenschwere Beratung bekommt. Insgesamt vergab der Bund in den Jahren 2015 bis 2018 Aufträge für die Beratung des BAMF über 54,8 Millionen. Euro an Beratungsfirmen wie Mckinsey, Ernste und Jung und Kienbaum, heißt es, um die Behörde schneller, produktiver und schlagkräftiger zu machen. Davon wurden 33,7 Millionen. Nicht ausgeschrieben. Die Verträge laufen laut Bericht bis Ende 2020. Auf Nachfrage der Linkspartei erklärte die Bundesregierung, NCI verlangte 11,6 Millionen Euro alleine für neue Organisation der Asylverfahren. Weitere 5,1 Millionen. Euro kassiert McKinsey für die strategische Beratung der Leitung. Diese Beratung läuft nach immer. Die Berater von Kienbaum bekommen 493.612 Euro für die Entwicklung eines Kompetenzsystems für Führungskräfte. Das Programm läuft ebenfalls noch. Gegenüber der bild erklärte ein McKinsey-Sprecher, wesentliche Qualitätskennzahlen wie die Fehlquote haben sich verbessert. Die Prozesse seien aber weiterhin alles andere als perfekt, weitere Verbesserungen sind zwingend. Auch die Bundesregierung ist nicht vollends überzeugt. Die Beratungen werden aber weiterlaufen. Sarah Wagenknecht, Fraktionschefin der Linken, sagte dem Blatt Wir sehen jetzt, was dabei herauskommt wenn man eine Behörde, die über menschliche Schicksale entscheidet, auf Effizienz A mit Gravis sie trimmt. Seehofer versetzt Mitarbeiter in Ruhestand, es ist ein Vertrauter seines Vorgängers. Erste zu Konsequenzen zog Seehofer laut dem Magazin Focus. Das berichtet in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf Regierungskreise, Seehofer habe einen Spitzenbeamten im Innenministerium und Vertrauten seines Amtsvorgängers Thomas de Maizzi mit Gravis re CDU, diese Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Demnach leitete der Ministerialdirektor zuletzt die Abteilung Migration in dem Ministerium und war seit 2014 an vorderster Stelle für die deutsche Ausländerpolitik mitverantwortlich. Die Versetzung bedeute eine klare Distanzierung Seehofers von seinem Vorgänger dem ICE mit Gravis Reh, schreibt der Fokus. Die Personalentscheidung habe aber nichts mit der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, zu tun, dies erfolgte im Rahmen einer organisatorischen und personellen Neuausrichtung des Hauses und stand in keiner Weise im Zusammenhang mit den Vorfällen im BAMF, erklärte das Innenministerium jedoch.